Also wir haben jetzt die Nachmittagssession. Ich weiß, direkt nach Mittagessen ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ich bin sehr froh, dass wir den Christoph Stasch hier haben. Im Programm ist die Beschreibung des Vortrags drin. Christoph wird über WPS 2.0, JSON Extension erzählen und sein Kollege Benjamin Pross, der ist gerade auf dem OGC Meeting. Da kam ich gestern her, so, ähm, es geht hier alles Hand in Hand, Hand in Hand, äh, Christoph, äh, jetzt ist dein Part. Ja, danke schön, genau. Ja, Christoph arbeitet bei 52 Grad Nord Genau. und ähm, vielleicht erzählst du noch ein, zwei Sachen zu dir. Ja, genau, ähm, genau, ich arbeite bei 52 Grad Nord, äh, für die, die es nicht kennen, wie der Name schon sagt, wir sitzen in Münster. Ähm, und ähm, ja sind halt eine Open-Source-Initiative, ähm, ähm, aber auch eben eine Forschungseinrichtung, das heißt, wir machen halt äh, primär Forschungsprojekte und alle Software, die wir innerhalb der Forschungsprojekte entwickeln, die werden eben auch wie als Open-Source-Software publiziert. Und wir haben halt auch einen Aufmerksamkeit drauf, wir arbeiten auch eng mit Unis zusammen. Die Uni Münster sitzt noch bei uns mit, äh, als Gesellschafter in der GmbH, die Non-Profit ist, noch zu erwähnen. Und die Idee war eben auch von uns, von 52 Grad Nord, ähm, im Transfer, gerade auch von Software, die zum Beispiel in Abschlussarbeiten entwickelt wird, in, ähm, ja, in die Nutzung ähm, äh, zu unterstützen und sicherzustellen. Ähm, genau, die äh, Atina hat das eben schon erzählt, ursprünglich war eigentlich angedacht, dass der Benjamin äh, den Vortrag hält. Der kann leider nicht äh, den Vortrag heute halten, weil der beim TC-Meeting in Orléans ist. Genau aus dem Grund hier, wegen dieser WPS-20-Rest-Extension. Ähm, genau, und das ist vielleicht kurz so als einleitende Worte. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, wir haben jetzt hier drei Akronyme drin, deswegen vorab vielleicht als Frage in die Runde: Wem sagt denn OGC WPS schon was? Web Processing Service? Okay, sind ein paar. Okay, da gebe ich auch nochmal eine kurze Einführung gleich. Und ähm, ja, REST APIs JSON, äh, wer kennt sich damit schon aus? Okay, sind auch einige. Okay, dann äh, können wir direkt mal zum Überblick gehen. Ähm, also, ich werde dann am Anfang nochmal ganz kurz äh, eine Einleitung geben zum WPS allgemein. Äh, werde dann ähm, unsere REST APIs, werde dann äh, die REST-Extension für den WPS auch vorstellen. Da geht es eben einerseits darum, ein Ressourcenmodell ähm, zu definieren. Ähm, das heißt, welche Ressourcen werde ich überhaupt anbieten über, den, ähm, über diese REST-API und wie sehen die Endpunkte aus zum Zugriff oder zum Anlegen auf diese Ressourcen. Ähm, dann werde ich äh, unsere Implementierung vorstellen, die eine Proxy-Implementierung ist, das heißt, die können wir auf bestehende Web-Processing-Services sozusagen draufsetzen und dann äh, diese, diese, diese Dienste sozusagen REST-enablen. Ähm, und dann äh, final noch äh, ja, so ein Beispiel geben, wie das Ganze auch praktisch aussieht, das Ganze nochmal nachzuvollziehen und dann äh, final noch eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Okay, starten wir mal mit dem WPS. Der WPS äh, selber ist äh, bei den OGC-Services so ein bisschen äh, ja, ein Exfot, will ich nicht sagen, aber zumindest komplementär zu den anderen Diensten. Und zwar ist es so, das kennen sicherlich die meisten hier im Raum, nehme ich an, WMS bietet eben georeferenzierte Bilder, Kartenhintergründe zum Beispiel, also gerenderte Karten an. Wir haben den WCS für Coverage-Daten, wir haben den WFS für Feature-Daten und dann gibt es hier noch den Source, der dann Zeitreihendaten liefert. Das sind alles Datendienste. Und... Ähm, Jetzt ist der WPS insofern anders, weil der WPS eben standardisiertes Interface bietet, um ihm Geoprozessierungsfunktionalität im Web anzubieten. Ja, ich habe einmal eine GDI mit Daten, und jetzt will ich aber in diese GDI eben noch Geoprozessierungsfunktionalität rein integrieren. Und dafür ist eben dieser WPS gedacht. Ähm, der WPS, den gibt es schon äh, tatsächlich seit über zehn Jahren, seit 2007. In der neueren Version, jetzt in der Version 2.0, seit äh, 2015. Und äh, ja, der Kern der Spezifikation ist einerseits eben eine standardisierte Beschreibung von Geoprozessierungsfunktionalität, das heißt also, welche Eingabeparameter gehen rein in so ein Tool, Geoprozessierungstool, welche Ausgaben gibt es, welche Formate kann ich zum Beispiel eingeben, welche Formate kann ich wiederum als Ausgabe dann anfragen. Des Weiteren bietet er dann eben vordefinierte Service-Operationen, zum Beispiel das Scribe Process, um eben so eine Beschreibung abzufragen und die Execute-Operation, um dann hinterher auch wirklich so eine Geoprozessierung ausführen zu können. Dann die Software, es gibt eine Reihe von Open-Source-WPS-Servern schon, wir haben halt eine Java-Implementierung, die ähm, auch schon äh, ja, relativ weit verbreitet ist, dann gibt es noch den Pi-WPS, das ist äh, eine Python-Implementierung, das WU-Projekt bietet halt auch einen WPS an. Äh, und dann gibt es eben auch äh, kommerzielle Produkte, zum Beispiel ArcGIS Server oder auch Das Imagine, die halt auch VPS interfaces anbieten. Auf Client-Seite gibt es eben da ja nicht ganz so viel, und das ist auch ein Grund, weshalb wir jetzt gesagt haben: Okay, wir gucken uns dann nochmal die REST-APIs ein und JSON-Encodings, weil das eben auch gerade so die Entwicklung von leichtgewichtigen Web-Clients vereinfachen soll. Äh, dann bleibt noch die Frage jetzt, äh, wofür brauche ich jetzt überhaupt ihre Prozessierung im Web? Ich habe ja eigentlich meinen mein meinetwegen quantum Gis lokal. Damit kann ich ja eigentlich die meisten Sachen schon machen. Koordinatentransformationen, irgendwelche Verschneidungen von äh, Datensätzen. Und äh, diese Folie soll nochmal illustrieren, dass es durchaus auch Anwendungsfälle gibt, wo ich eben so serverseitige Prozessierung brauche. Und zwar einerseits kann es eben sein, dass eben das Aufsetzen der Software ziemlich kompliziert ist. Ja, also ich, Wir hatten jetzt ein Projekt mit einer Kommune, äh, mit einer Behörde, die halt ein Umweltmodell ein relativ komplexes äh, nutzen wollte und für Fachanwender bereitstellen wollte und wenn dann jeder, wenn man auf jedem Endrechner dann meinetwegen so eine komplexe Software aufsetzen muss, ist das eben viel Arbeit. Das ist eben einfacher das einmal in der Umgebung aufzusetzen und dann über einen Dienst verfügbar zu machen. Äh, der zweite Anwendungsfall, ähm, der jetzt auch mal aktueller wird mit den neuen Satellitendaten, die mal mehr, und mehr, für, mehr und mehr auch offen verfügbar sind. Ist eben, dass die Prozessierung teilweise eben auch sehr eng an die Daten gebunden ist. Ja, also, jetzt im Fall von Fernerkundungsdaten äh, kann es eben unter schon schwierig sein, eine Zeitreihe von sehr vielen Satellitenszenen lokal auf meinen Rechner zu laden, dann jemals zu prozessieren. Da ist dann sicherlich sinnvoller, die Prozessierung eng bei den Daten zu deployen und dann über einen Dienst äh, ausführbar zu machen. Dann äh, ein weiterer Punkt, der damit so ein bisschen verbunden ist, ist eben, äh, dass die Rechenkapazität möglicherweise auch nicht ausreichend ist. In, in meiner eigenen Umgebung. Ja, es gibt mittlerweile schon Cloud-Umgebungen, die sicherlich alle kennen, wo ich halt sehr effizient und skalierbar Prozessierungen umsetzen kann. Und da wird es dann halt auch wieder spannend, da es eben auch unterschiedliche Cloud-Umgebungen gibt und unterschiedliche Realisierungen, wie ich meine Prozessierungen darin umsetze, dann eben einheitliche Interfaces zu bieten, um dann eben solche Prozessierungen, die in der Cloud laufen, auch ja, standardisiert ausführen zu können. Und der letzte Punkt ist noch, das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, wenn ich Geoprozessierungen mache, die meisten kennen das, dann nutze ich in der Regel unterschiedliche Tools. Ja, ich kann GDAL nutzen, um erstmal eine Reprojektion zu machen oder eine Koordinatentransformation. Ich will eine Qualitätssicherung machen, das kann ich vielleicht machen mit irgendeinem Tool wie Snap für Sentinel-Daten, was mir so verschiedene Parameter berechnen kann. Und letzten Endes will ich dann das Ganze verschneiden, dafür nehme ich dann wieder ein Standard-GIS-Tool zum Beispiel. Und ähm, die dann zu koppeln, das kann ich verskripten auf meinen Rechner, aber wenn ich es halt im Web verteilt ausführbar machen will, dann ist es eben auch spannend, eben so Interfaces zu haben, die einen standardisierten Zugriff darauf geben. Äh, ja, das soweit dazu. Jetzt nochmal zur Motivation für die REST-Extension. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was Atina heute Morgen erzählt hat beim ODC allgemein. Es ist halt so, dass HWPS 2.0 und auch die weiteren ODC-Spezifikationen, auch viele auch von den Datenservices, momentan noch keine REST-Bindings anbieten. Ja, die bieten halt als Mandatory-Bindings in der Regel SOAP-Bindings an und das sind halt äh, ja, so ein bisschen heavyweight xml bindings und äh, jeder der halt implementiert weiß dass xml ja gerade auf javascript seite eben relativ schwierig zu verarbeiten ist und da ist natürlich ein primäres ziel das zu vereinfachen und das eben mittels rest apis und json encodings die einfach schlanker sind für implementierungen von web -Clients und einfacher nutzbar sind äh, wichtig hier noch, bei, hier noch zu erwähnen klassisch ist hier auch eben dieses Service-orientierte Paradigma, ja. das heißt bei den OTC-Services war es bisher so, dass man gesagt hat, ich habe einmal eine Operation, ein Get-Map für eine Abfrage von einer Karte und eine Describe-Layer zum Beispiel für eine Layer-Beschreibung, die ich dann halt fragen kann und das ist ja auch so ein bisschen eine Änderung in der Sichtweise. Ich, ich, ich sage eigentlich hier eher, welche Ressourcen will ich eigentlich anbieten, also will ich jetzt mein wegen kartenbilder anbieten oder will ich jetzt im Fall von BPS halt Prozessierung anbieten. Äh, wichtig hierbei auch noch zu erwähnen, ein weiterer Vorteil von REST ist halt, äh, und das ist halt sehr schön, wenn man es ausprobieren will. Wir haben da auch so einen beispiel aufgesetzt, den jeder mal ausprobieren kann. Ähm, ich kann das halt auch mit einem Standard-Web-Client direkt nutzen. Also ich brauche halt keinen Custom-Client irgendwie, mit dem ich so einen Dienst ansprechen kann, sondern ich kann direkt meinen Web-Client nehmen und kann da halt äh, die URLs einfügen, für HTTP-Guided-Operationen zum Beispiel, und kann dann direkt die Ressourcen abfragen oder auch Ausführungen starten. Äh, das soweit dazu. Und dann gab es eben ein OTC Testbed 12. Vor zwei Jahren, das Testbed, das sind halt mal so vom OGC äh, initiierte Projekte, die aber gesponsert werden von unterschiedlichen Einrichtungen, wo eben so neue Konzepte für Standards ausprobiert werden oder meinetwegen die Durchführbarkeit auch von Implementierung von Standards getestet werden und da gab es eben auch ähm, so eine Bestrebung REST APIs, für unterschiedliche OGC Services äh, zu entwickeln und zu erproben und auch zu skizzieren, wie die aussehen können. Wir waren da involviert mit äh, dem WPS und dann gab es eben noch andere, die auch WFS und WCS getestet haben bzw. dafür Konzepte entwickelt haben. Äh, das Ganze ist beschrieben in diesem äh, Engineering Report, der ist auch frei verfügbar in englischer Sprache und da gibt es halt nochmal einen schönen Überblick allgemein über REST APIs, wie gehe ich davor, wenn ich die äh, ähm, spezifizieren will, was sind die Herausforderungen bezüglich Geodaten und was waren so die Ansätze, die eben in diesem Testbett erprobt wurden. Dann noch äh, eine Sache, die auch die Athena glaube ich schon heute Morgen erwähnt hat. Was auch noch wichtig ist beim WFS, was ich finde, was auch eine tolle Entwicklung ist, der Web Feature Service 3.0 wird halt genau eben so eine REST API spezifizieren als Default Binding, also das kannst du deutlich vereinfachen, die Spezifikation selber basiert auf OpenAPI Swagger, was so ein Standard ist, um REST APIs zu beschreiben. Und äh, dadurch wird ja halt diese Spezifikation deutlich schlanker. Und was jetzt noch spannend ist hier, der derzeitige Draft der Spezifikation ist im öffentlichen GitHub-Repository verfügbar. Das heißt, jeder kann reingucken und man kann halt auch Issues posten. Es ja? gibt also auch die Möglichkeit, aktiv an der Standardisierung mit teilzunehmen und auch Feedback zu geben. Äh, kommen wir jetzt zurück zu den Geoprocessing REST APIs, was ja das Thema ist. Ähm, da gibt es natürlich schon einiges. Ja? Also die, die jetzt meinetwegen mit serverseitiger Prozessierung gearbeitet haben, die wissen, es gibt halt. Kommerzielle GIS-Anbieter, zum Beispiel ArcGIS, die haben schon lange die Geo-Services-Rest-API. Es gibt FME-Server für die Feature-Manipulation-Engine. Und es gibt eben auch APIs für spezielle Geoprozessierungsanwendungen, äh, zum Beispiel für Geocoding oder auch für Routing. Ja. Also wenn man Routing-APIs haben wahrscheinlich schon ganz viele angesprochen, hier Maps oder Google, das sind auch in der Regel REST-APIs, die man auch sehr einfach einbinden kann. Problem hierbei ist halt wieder, dass jeder so seine eigene Lösung macht und wenn ich jetzt halt generische Clients meinetwegen Erweiterungen für QuantumWiz zum Beispiel, also Plugins bilden will, dann muss ich halt immer wieder spezielle Plugins für die einzelnen Dienste bauen. Und schöner wäre es natürlich, wenn ich so ein allgemeines Plugin habe, was mir eine serverseitige ähm, Prozess Geoprozessierung ermöglicht. Das ist dann eben die Idee von dem WPS und ähm, hatte ich jetzt eben schon gesagt, die Idee war jetzt eben auch eine REST API dafür zu spezifizieren, um eben den Zugriff zu vereinfachen. Und äh, was ich eben auch schon erwähnt hatte ähm, dieses ressourcenorientierte Paradigma ist eben anders, in dem Sinne, dass ich eigentlich erstmal anfange und überlege, welche Ressourcen ich eigentlich anbieten, äh, anbieten immer so eine API. Und im Fall von WPS äh, haben wir uns dann natürlich angelehnt, an das Prozessmodell der WPS-Spezifikation der Existierenden. Und das sieht im Groben so aus, wie hier dargestellt. Ähm, ich habe halt die allgemeine Servicebeschreibung, die Capabilities und da gibt es halt so eine Liste von verfügbaren Geoprozessierungsfunktionalitäten Process Collection. Und dann gibt es eben einzelne Prozesse oder Beschreibungen davon, wo dann nochmal genauer gesagt wird, was wird überhaupt angeboten, kann ich eine textuelle Beschreibung geben. Ich kann halt sagen, als Input können mein Ding Feature-Daten, also Vektordaten in GML, in Shapefile eingegeben werden und als Output kann ich jetzt auch mein Ding Shapefiles, GML, GeoJSON äh, anfragen. Ähm, dann ist es eben so, wenn ich so einen Prozess ausführen will, dann schicke ich da halt so einen Request hin, jetzt bei dem alten WPS-Modell. Und dann wird halt so ein Job erzeugt, eine Ausführung von einer Geoprozessierung. Ähm, und dann hier nochmal diese, das soll das hier illustrieren. Dann kann es natürlich mehrere Ausführungen am gleichen Server für einen bestimmten Prozess geben. Und dann zuletzt noch, wenn so ein Job dann durchgelaufen ist, dann generiert er mir natürlich meine Output-Daten, die ich dann angefragt habe. Er sollte es zumindest tun, wenn kein Fehler auftritt. Ähm, das soweit zu dem Ressourcenmodell. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt ein REST-API dafür spezifiziere, dann muss ich mir halt Gedanken machen über welche Endpunkte stelle ich welche Ressourcen mit welchen HTTP-Operationen bereit. Und das haben wir dann hier gemacht. Da haben wir dann gesagt, okay, also erster Schritt ist erstmal, dass ich die Service-Beschreibung allgemein haben will oder die API-Beschreibung. Und dann war halt gesagt, da kriege ich halt bei der Root-URL von dem Dienst, von dem WPS, kriege ich halt diese Capabilities. So, da finde ich dann mein Process-Listing, meine Prozess-Collection und noch zusätzliche Informationen. Wir sehen das gleich nochmal im Beispiel. Und da kann ich zum Beispiel Informationen kriegen, dass als Prozessierung, komplexe Hülleberechnungen, ein des polka algorithmus angeboten wird äh, oder eben noch unterschiedliche andere Geoprozessierungstools. Ähm, ich kann aber auch, und das haben wir hier gemacht, ähm, direkt die Liste der Prozesse abfragen, ohne diesen ganzen Capabilities-Überbau, wenn ich halt nur an den Prozessen interessiert bin und mal weniger daran, wer den jetzt anbietet oder äh, äh, von wem da jetzt implementiert wurde, zum Beispiel. Ähm, dann kann ich von dieser Process Collection, da kriege ich eine Liste von einzelnen IDs zurück und dann kann ich mir dann halt, wenn ich dann eben eine ID übergebe, dann per HTTP-GET dann die eigentliche Prozessbeschreibung abfragen. Sehen wir gleich auch, wie die aussieht. Und über diese Prozessbeschreibung weiß ich dann halt, wie ich hinterher dann auch wirklich so einen Prozess ausführen kann. Ja, welche Input-Parameter gehen rein, welche Datenformate, was kommt raus. Und damit bin ich dann in der Lage, dann auch so einen neuen Job, also eine Ausführung anzulegen, das mache ich mit HTTP-Post den ich gegen diesen Endpunkt dann schicke. Also für den Process gibt es dann halt noch so einen Jobs-Endpunkt. Und da kann ich dann halt meine Ausführungen starten über einen HTTP-Post. Und über den HTTP-Get kann ich dann eben auch einen Status abfragen von einer Ausführung. Und kann mir hinter dann über einen HTTP-Get vier bestimmte Jobs dann auch die Outputs abholen über eine URL. So sieht das Ganze aus. Ist noch ein bisschen jetzt abstrakt dargestellt. Erstmal nur als Übersicht. Und ähm, ja, jetzt wird das Ganze ein bisschen praktischer nochmal mit praktischen Beispielen unterlegt. Was wir halt gemacht haben und was auch eben jetzt eine, nochmal eine deutlich stärkere Bewährung beim OGC ist, ist halt, dass man unterschiedliche Beispielimplementierungen schon beim sehr frühen Stadium von der Spezifikation mit implementiert, um halt direkt die Umsetzbarkeit äh, zu evaluieren. Und das hatten wir halt auch im Testpad 12 gemacht, indem wir halt diesen REST proxy implementiert haben. Und ähm, den kann man halt, äh, das ist ein Java Spring Service, äh, der auch sehr schlank implementiert ist, und äh, den kann man auf verschiedene WPS aufsetzen. Am Backend kommuniziert er dann mit SOAP und XML und am Frontend ähm, bietet er dann eben diese REST-Schnittstelle, die ich gerade gezeigt habe und ein JSON-Encoding für die einzelnen Ressourcen. Das heißt, also, er macht eigentlich nichts anderes als Mapping von den äh, ja, Ressourcenanfragen auf die SOAP-Requests und äh, Mapping von XML-Responses auf JSON. Ähm, das Ganze ist als halt Open-Source verfügbar hier in den Repository und wir haben auch eine Beispielinstanz, wo man das Ganze mal ausprobieren kann. Okay, ähm, Ein bisschen schneller werden. Ähm, und äh, dann haben wir ja auch noch ein Tutorial, ähm, wo man dann diese Beispiele, die ich jetzt zeige, auch nochmal nachvollziehen kann. Ähm, das Ganze sieht dann so aus. Abfrage-Capabilities hatte ich gerade schon gesagt. Ich kann halt jetzt quasi diese URL hier nehmen. Das ist jetzt Beispiel-URL von unserem Beispieldienst. kann die einfach in meinem Browser eingeben, oben ins Fenster, und kriegt dann halt dieses JSON-Dokument hier zurück, was dann eben die service sind. So, jetzt sehe ich hier halt meinetwegen allgemeine Dienstinformationen, ja, also jetzt in unserem Fall, 52 n ist der Provider von diesem Beispieldienst und ich kriege dann hier unten eine Liste, die ist jetzt hier verkürzt dargestellt, äh, wo dann die einzelnen angebotenen Prozesse auch angezeigt werden. Und was jetzt wieder hier interessant ist, äh, das hatte ich eben schon gesagt mit dem Hyper media ansatz ich habe jetzt hier Links drin stehen und kann jetzt direkt über einen Klick auf den Link wieder zur Prozessbeschreibung gelangen. Und ähm, ich kann halt auch, das habe ich eben schon erwähnt, auch rein die Liste abfragen. Das ist nochmal so ein schlankeres Dokument, wo ich einfach nur die Prozesse gelistet kriege. Und jetzt klicke ich mal auf so eine detaillierte, auf so eine URL für eine Prozessbeschreibung. Und dann komme ich halt hier zu dem Prozessendpunkt mit einer bestimmten Process-ID. In dem Fall jetzt halt hier jts convex Hull algorithm Und dann kriege ich halt hier diese detaillierte Prozessbeschreibung. Und die sagt mir dann halt genau, auch wieder an JSON jetzt hier, da gibt es halt Inputs, einmal Data als Input. Und da werden halt hier Formate unterstützt, wie zum Beispiel GeoJSON, als Inputformat und ich kann halt genau einen Datensatz angeben, der berechnet mir dann eine komplexe Hülle und gibt dann ein Result zurück. Und da gibt es dann hier auch wieder unterschiedliche Formate, auch wieder GeoJSON jetzt hier als Beispiel. Auch wieder hier dieser Hypermedia-Gedanke. Wir haben jetzt hier auch wieder direkt unten einen Link drin zu dem Ausführungsendpunkt. Ja. Also wenn ich da jetzt wieder draufklicken würde, dann würde ich alle Ausführungen des Prozesses sehen, als Liste, also die IDs. Und ähm, was ich aber auch machen kann hiermit, und das ist jetzt natürlich dann die spannende Geschichte, wie kann ich jetzt eigentlich nochmal so selber einen Prozess ausführen? Das mache ich dann eben bei so einem HTTP-Post. Und da ist es so, dass ich jetzt eben einen Execute-Request in JSON hinschicke, um eben so einen neuen Job zu erzeugen. Und ähm, was hier noch wichtig ist, äh, der WPS selber ermöglicht äh, zwei Varianten der Ausführung. Also ich kann halt einerseits sagen, synchrone Ausführung, ich will halt direkt die Ergebnisse haben, das macht halt Sinn bei einer komplexen Hülle, das dauert halt nicht lange, geht sehr flott. Wenn ich jetzt aber ein komplexes Umweltmodell laufen lassen will mit einer Reihe von Inputs, das kann schon mal irgendwie ein paar Stunden oder auch mal irgendwie ein paar Tage dauern. In dem Fall kann ich halt einfach sagen, ich mache eine asynchrone Ausführung, also Sync, Execute, False und dann würde er mir halt so eine Job-Ressource anlegen mit Statusinformationen. Das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Und dann kann ich dann halt immer über den Endpunkt anfragen, wie der Status ist. Und am Ende kriege ich dann halt auch die Information, dass es dann die Outputs gibt, die ich abfragen kann. Im Fall von einer synchronen ausführung kriege ich halt direkt so ein Result-Objekt zurück. Ähm, das Ganze sieht dann so aus. Ich habe also gesagt, ich will asynchronen prozess ausführen. Also kriege ich halt dann hier einen Link auf die Job-Ressource zurück. Und da steht dann eben die Status-Info drin, also die Job-ID. Der Prozess läuft, in dem Fall ist er gerade gestartet, also Pro Progress gleich Null. Aber da könnte ich dann auch Prozentzahlen angeben, um dann zum Beispiel auch kleinseitig eben so eine Visualisierung des Fortschritts zu ermöglichen. Äh, bei synchroner Ausführungen wäre es eben so, dass ich dann direkt mal ein Resale kriege. Bei der Asynchron wäre es so, dass am Ende dann, wenn er durchgelaufen ist, hätte ich halt Status Succeeded und dann kriege ich halt einen Link auf meine Outputs. Ähm, und die Outputs sehen dann wiederum so aus. Das ist dann auch wieder ein ähm, JSON-Dokument, okay. äh, JSON, äh, was ich zurückkriege. Und äh, da können jetzt direkt die Daten encodiert sein. Was ich natürlich aber auch machen kann, ist, dass ich da auch wieder links einbette auf, keine Ahnung, Web-Feature-Service, auf irgendwelche Files, die auf dem Server liegen. Ja, auch da kann ich halt wieder diesen Hypermedia-Gedanken folgen. Das war es eigentlich auch schon. Ähm, also, was hier klar werden sollte, ist, also ist aus unserer Sicht eigentlich, dass es deutlich schlanker ist. Ähm, dass man ähm, eigentlich äh, durch diesen hyper Hypermedia-Ansatz auch so, so die Möglichkeit hat, durch die, also von den Servicebeschreibungen selber hin zu den Prozessen, zu den Prozessbeschreibungen zu browsen, von da aus dann eben auch über Links direkt zu den einzelnen Ausführungen zu gelangen. Ähm, und ähm, dadurch eben wird das Ganze schlanker und auch einfacher zu nutzen als diese ähm, schwergewichtigen Soap-Bindings. Ähm, wichtig hier noch zu erwähnen ist, ähm, das ist eben kein offizieller Standard, das ist wirklich nur ein Entwurf erstmal. Äh, den wir jetzt implementiert haben, der derzeit in der Diskussion ist beim OGC, jetzt auch von anderen auch natürlich auch noch äh, äh, mit äh, erarbeitet wird äh, oder noch erweitert wird. Und ähm, was auch noch wichtig ist, der Soap Binding hat natürlich auch noch seine Daseinsberechtigung. Wir haben zum Beispiel so Probleme gehabt äh, mit Zugriffsrechnen. Also der WPS ist öffentlich verfügbar, da will er auf Daten zugreifen, die geschützt sind. Was mache ich dann? Und da gibt es halt eben bei Soap schon Soap Header äh, mit einer Spezifikation, wie ich da zum Beispiel Tokens einbetten kann, die dann Zugriff regeln und das ist eben auch in Soap schon besser zu regeln als eben noch über REST-APIs. Ähm, dann zuletzt noch, der REST-Proxy selber ist mit existierenden WPS-Servern nutz, nutzbar. Äh, die JSON-Encodings selber, muss ich dazu sagen, das sind eben auch Sachen, die haben wir erstmal mit so ähm, automatisierten Mappings einfach implementiert, also sehr schlanker halten. Es gibt halt noch keine offiziellen JSON-Encodings JSON für diese Ressourcen beim OGC, das ist eben auch noch wichtig. Und dann zuletzt noch der Ausblick. Ähm, ja. ähm, Generell in der Diskussion sind, denke ich, schon noch so Sachen wie Endpunkte für die Ausführungen oder wie jetzt eben genau auch die JSON-Encodings aussehen. Ähm, hatte ich eben auch schon erwähnt, der VFS 3.0 ist schon im GitHub-Repository, den kann sich schon jeder angucken. Spezifikationen für den WPS wird wahrscheinlich bald auch verfügbar sein öffentlich, wo jeder sich den Status angucken kann von dieser REST-API-Spezifikation und dann eben auch Issues posten kann, wenn er Anmerkungen hat. Ähm, ja, und dann äh, natürlich noch zu erwähnen mit dem WPS-REST-Proxy. Das ist halt ein Proxy, der hat halt Vorteile, hat aber auch Nachteile bezüglich dem kommunikations und wir planen halt, sobald es halt einen Familienstand gibt, auch diese REST-API zu übernehmen in unsere Implementierung. Anvisierter Zeithorizont, wir hoffen halt, dass, ganz, äh, also, dass die Spezifikation auch abgeschlossen ist äh, in diesem Jahr noch, am besten im Q3 äh, und dass wir dann eben auch die Implementierung nachziehen können. Okay. Ja, vielen Dank. Und äh, wenn Fragen sind, kann ich sie jetzt gerne beantworten. Ja, danke, Christoph. Ähm, so, sind, ja, da sind. Äh, ich spring mal. Das sind schon Fragen. Ja, hallo. Ich wollte kurz was sagen zu den Security-Aspekten. Ist ja. das denn so, dass das mit REST nicht geht? Also, meine Erfahrung ist. Das RESTful ist eigentlich, weil es auf HTTP aufbaut, ist es so mächtig und alle Sachen, die man versucht zu lösen, sind eigentlich schon mitgelöst. Mhm. Ja, wir hatten jetzt, äh, okay, muss man vielleicht dazu sagen, dass das auch ein Anwendungsfall war, wo es schon bestehende SOAP-Infrastrukturen gab und dann natürlich dann auch dementsprechend die Mechanismen genutzt wurden. Ne? Klar, könnte man wahrscheinlich auch mit REST umsetzen, aber da, also auch von den Frameworks her, hatten wir sind Eindruck gerade bei diesen äh, Delegationsmechanismen, die man hat, um halt so... Äh, Sachen weiterzugeben und auch zu sagen, jetzt ich meinen wir, das geht nicht, dass das mit SOAP mit den Headern vielleicht noch ein bisschen einfacher ist, aber ähm, klar, also kann man sicherlich mit REST. Ja, ja, klar, kann man, kann man, ja. Ist, ist richtig, ja, okay, aber ich, Ja, gut, okay, das ist richtig, aber äh, mit der Web Service Security, äh, also äh, Speed von Oasis, haben wir da halt schon ganz klare, äh, vordefinierte Parameter, die man so eben nicht immer hat. Ne? Alles ja, richtig, klar, kann man auch machen. Noch weitere Fragen? Okay, ähm, also ich habe letztes Jahr auf der 5G in Boston, da gab es so ein bisschen so einen Hype und Trend um das Thema Serverless und da haben Sie alle von Lambda, also Amazon Lambda geredet, das geht ja irgendwie ziemlich stark in die Richtung, also habt ihr sowas mitbekommen, dass es hier vielleicht für sowas auch eine Nachfrage gibt, dass man einfach so kleine Funktionen in seiner Cloud sitzen hat, wo man so ein WPS drum geschnallt mhm. hat, ja, das wie ist einfach ist das überhaupt möglich? Ja, das ist, ist auf jeden Fall ein Thema und äh, gerade diese, also es gibt auch beim OGC äh, extra so, so einen eigenen Thread dafür, ähm, gerade im Bereich von Earth Observation, äh, wo das eigentlich genau die Idee ist, eben in Cloud-Umgebungen sozusagen dann nochmal ein Interface drüber zu legen, was dann standardisiert ist. Ja? Also, und ähm, da gibt es zum Beispiel auch Bewegungen, das ist ähm, also nicht direkt was mit miteinander zu tun, aber dass man zum Beispiel auch Docker-Container, die eine Prozessierung Kapseln hochladen kann zum BPS. Ja? Und dann werden die da bereitgestellt und werden aber deployed in so einer Cloud-Umgebung oder wo auch immer. Ne? Und äh, ist auf jeden Fall ein Thema, und äh, da sehe ich durchaus noch, ähm, also generell einmal halt das Problem mit unterschiedlichen Interfaces für unterschiedliche Cloud-Umgebungen teilweise. Und da sehe ich halt auch eine Chance drin, da noch ein Layer drüber zu legen, um halt die Integrationen dazu vereinfachen. Ne? Mhm. Ja. Sind noch weitere Fragen? Also, gerade, ich weiß nicht, wer von, von euch heute früh da war oder heute am, am dem letzten Vortragsblock. Also, ich habe in, in meiner Präsentation. Ich habe einige Links drin zu den Themen, die Christoph angesprochen hat, wo man dann Info, also weiteres nachlesen kann, weitere Details. Gut, dann machen wir jetzt fünf Minuten Pause, bis die nächste, zehn Minuten, bis der nächste Vortrag losgeht. Danke.